Herzlich Willkommen, mein Name ist Günter Strobel. ich bin der Kontexter. Auf welchem Menschen- und Weltbild fußt das Kontexten, darum geht es in dieser Folge. Das aktuell vorherrschende Menschen- und Weltbild löst beim einzelnen Menschen und auch global eine Reihe von Effekten und Dynamiken aus. Es prägt die Sicht des Menschen auf seine Stellung in der Welt. Und es hat auch bedeutenden Einfluss darauf, wie die Beziehung zwischen den Menschen zueinander gestaltet ist. Und es hat Einfluss darauf, wie die Position des Menschen zur Natur ist. Wer hat Macht auf dieser Welt und wem wird Macht zugeschrieben? Das alles sind bedeutende Einflussfaktoren auf das Miteinander der Menschen und wenn es darum geht, dieses Miteinander in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen zu gestalten. Das Kontexten fußt am Kontextualismus, einem verbindenden Menschen- und Weltbild, das sich an folgenden Merkmalen orientiert. Jeder Mensch ist gleich viel wert, es schließt nichts und niemanden ein und nichts und niemanden aus, es steht für Handeln und Denken in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen. Es wirkt Menschen und Welten verbindet. Dieses Menschen- und Weltbild ist Ausgangspunkt für kontextendes Handeln. Es steht ganz klar für eine verbindende Form der Gesellschaft und damit für verbindendes Handeln. Und Ausgangspunkt für das Handeln ist stets der einzelne Mensch. Wie der Mensch tagtäglich handelt, hat Auswirkungen auf die Welt, und auf die Menschen in seiner Umgebung. So gesehen ist jedes Handeln politisch und kosmopolitisch. Das Menschen- und Weltbild des Kontextualismus ist auch Grundlage dafür, mit welcher Haltung man handelt und wie man vom Ich zum Du zum Wir der Gesellschaft kommt. Zu diesen Aspekten mehr in den weiteren Folgen.